Wir, haben uns natürlich, ja, wir hätten uns natürlich auch gewünscht, ganz klar, dass wir gegen Freiburg im Pokal weiterkommen. Wir hätten uns natürlich auch gewünscht, gegen Man City weiterzukommen. Allerdings Man City das ist sicherlich kein, kein Selbstläufer. Das ist eine, wenn nicht im Moment, die beste Mannschaft, die es in Europa gibt. Und ja, ich glaube, man hat auch gesehen, auch in den letzten Spielen, dass es eben äh, Stellschrauben gibt und äh, wir sind total davon überzeugt, dass ähm, auch mit dem heutigen Spiel man schon die, die Qualität gesehen Wir sind total überzeugt, dass äh, wir mit Thomas Tuchel früher oder später wieder dort sind, äh, wo wir alle hinwollen, nämlich äh, ganz nach oben, auch, auch, auch in Europa.